Mein Name ist und das ist meine Lehre als Karosseriespänger. Ich habe hier eine Delle ausgeschliffen und die wir jetzt mit dem Multispotter rauswühlen. Mit dem Multispotter arbeiten wir mit dem hohen Strom. Dafür haben wir Überspannungsschutz. Der Überspannungsschutz schützt das Spotter. Richt Stöckli. Richt Hammer. Hammer. Zins Spachtel. sind Stab. <lacht> Ich habe die Lehre angefangen, weil ich sehr gerne mit Autos arbeiten. Als karosserie hat man sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten und egal wie sich die Mobilität entwickelt, uns braucht man immer. Mit der ersten Türen bin ich jetzt fertig mit der Karosseriearbeit. Die Türen wird abgeben bei den Autolackierern. Die Autolackierer werden Lackaufbau machen. Wenn dich das Video lustig gemacht hat, dann bewirb dich als karosserie -Spenger.